Guten Tag, mein Name ist Ulrich Schulter am Hülsen. Ich bin Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und für Informationstechnologierecht. Und was es mit den fehlerhaften Zinsabrechnungen im Unternehmensverkehr auf sich hat, das erfahren Sie gleich in diesem Video. Ich stehe hier heute auf dem Mathildenplatz in Darmstadt und direkt hinter mir zu sehen ist das Landgericht Darmstadt. Und dort verhandeln wir heute vor der Bankenkammer einen Fall, wo es auch um fehlerhafte Zinsabrechnung geht. Was hat es damit auf sich? Fehlerhafte Zinsabrechnungen kommen insbesondere im unternehmerischen Kreditverkehr vor, also dort, wo Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen finanzieren, denn dort ist sehr häufig in den Kreditverträgen ein variabler Zinssatz vereinbart. Variabler Zinssatz, das bedeutet, dass die Bank sich verpflichtet, den Zins nach oben oder nach unten anzupassen, wenn der Refinanzierungszinssatz, das ist meist der Euribor, steigt oder sinkt. Und in den vergangenen zehn Jahren ist dieser Eurobohr meist gefallen. Wir sind heute in der Niedrigzinsphase. Das heißt, die Bank hätte eigentlich diese Zinsen nach oben oder nach unten anpassen müssen. In diesem Fall nach unten, weil die Zinsen ja gefallen sind. Und wenn sie das aber nicht tut, dann reden wir von fehlerhaften Zinsabrechnungen. Ich bin der Ansicht, dass solche fehlerhaften Zinsabrechnungen den mittelständischen Unternehmern erhebliche Liquidität entziehen können. In der Summe, wir rechnen das dann aus, sind das häufig ähm, fünf- oder sechsstellige Geldbeträge, die im Laufe der Jahre falsch abgerechnet werden. Und das ist natürlich Geld, das für Investitionen im Unternehmen fehlt. In diesem Fall arbeiten wir sehr eng mit Kreditsachverständigen zusammen. Die rechnen den Schaden aus und wir machen ihn dann gegenüber der Bank geltend. Was ist das Fazit? Das Fazit ist, dass fehlerhafte Zinsabrechnungen dem mittelständischen Unternehmer erhebliche Liquidität entziehen können. Und diese, dieser Liquiditätsentzug der summiert sich über die Jahre zu erheblichen Geldbeträgen auf. Das Geheimnis besteht darin, dass man als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht mit Kreditsachverständigen zusammenarbeitet, die äh, diese Fehler bei den Zinsabrechnungen aufbereiten und gerichtsverwertbar ähm, in, in Gutachtenform zur Verfügung stellen.